Oh, hi und willkommen mein name ist dann die p und ich begrüße euch zurück zu zuletzt play tales of Vesperia. Mach. okay er 1 <lacht> gut ähm, ja in der letzten folge sind wir hier durch die ruinen von schaikos schaikos durch die gegend gerannt und haben ja gut <lacht> haben uns den boss vorgeknüpft und einen typen gefunden der höchstwahrscheinlich wahrscheinlich nicht gut war also ja der hat diesen riesen Golem auf uns gehetzt und ja ähm, Rita hat gesagt sie meinte sie hat uns hier hingeschickt damit wir diesen diese große Maschine erledigen können und ich komme nicht durch gut ja jetzt gehen wir erstmal wieder hier raus weil wir müssen diesen einen Typen verfolgen der uns angegriffen hat Flint scheint auch nicht hier zu sein also ja wir haben keinen grund mehr hier zu bleiben nehme ich an kann sie schnappi der so. spieler noch rita ja, warum nicht die sind anfällig gegen feuer so, immer noch nur zwei dreck also nicht alle 50 trotzdem immer noch weiter feuerball spammen wenn es geht komm ich mache noch platt boom, boom. so für die einzelnen feuerwähl sind ein bisschen schwächer aber okay 持って今頃 依頼人 仕事騎士 ja, <lacht> okay. jetzt so aggressiv nach dem erwähnt wurde. Irgendwie doch vielleicht Estelle, aber okay. Hm. Frist hat. Frist Geh weg. Ah. Oh. Rudolf. Sie ist ja, so heißt ja die Formel anscheinend. Ob das Ding irgendwie ein Elch oder irgendwie ein Rentier? <lacht> da verstehe ich da irgendwas nicht. Ich verstehe es nicht. wird. Nee. So. Habe ich überhaupt hier richtig? Ich glaube, ich glaube ja voll falsch. In der Oben war der Ausgang Dreck. Mm. Mm. Oh, da vorne ist einer. Was <lacht> da? Ein Zeichen. Wow, geh weg. <lacht> ich muss schon sagen, er hat den Null. hat ja Vielleicht hat Einsatz das ist so das besser. kommen oh, Level? Mein Gott, wir kriegen aber auch ganz schön Level ja ne? Jetzt sehen mein Gott, liebes Göttchen, ey. das ist aber ganz schön viel. Nur so, raus ja. hier, die wir mal uns hier erholen. Wieder Mit diesen Händlern, ich sagen, weil das ist schön billig. Ich gehe wahrscheinlich sowieso noch mal das Bio nach ob ich irgendwie eine Katze bekomme, wenn ich mich da ausruhe, warum nicht? Und das ist ja eigentlich irgendwie nichts geändert. Ne? Ich habe gut geschlafen und ich werde einen schönen Tag haben. Dankeschön, werde sowieso wie einige Kämpfe machen, also kann ich ausschießen. Nö. Ja, vielleicht komme ich doch nicht in einen Kampf. Dreck. Ja. <lacht> äh, kaum nachdem ich es natürlich sage. Hier muss es ja gar kein Problem mit sein. Ich habe nicht gesehen. Feld der Zerstörung. Feld der Zerstörung. Das sind Erdboden durch einen Schock, weil er beben Geschwindigkeit erhält sich je nach Distanz zum Gegner. Das meine ich, habe nicht gesehen. Oh, Neuer Zauber Champagner bringt ja, was unter ein Gegner zum Boden? Sehr gut. Ja, das habe ich hab' den Hörl-Hörl-Blastier auf dem jetzt kommen wir einfach so da durch. auch war gut, du 泥棒 <lacht> so, ja, Er geht einfach, so, sie gehen einfach so auf die Stadtwachen los und so lass uns durch. <lacht> also passt die Gruppe belasten, okay. Rita wird entlastet. Julia. ist Okay, man muss es ja ausprobieren, ne? Leute. Wir sind Reisepartner. macht der jetzt, ne? Was macht der jetzt? Na, ich habe gesehen, da unten war irgendwie ein Gang. Kann man da irgendwie ne? Okay. Da, ja, wir sollen zu ihren Dings gehen, zu ihrem Labor, ne? Oh, Mach wir da doch mal. <laughs> Hütte, Labor. <hums> <hums> <hums> コアドロボの黒幕のとこに行ってみっ Otonai, no, to rubik ja mach'i. Kapuatonai, also 男の口ぶりからし und てろ Rita? Du kommst mit uns. Du willst aber nicht. Schließt sich uns an. Komm. Zarte のはやっぱり。あ、違う。違うよ。大体能力考じゃなく Schließt sich uns an, los. Hm, was jetzt möchte so etwas Bin beschäftigt? Mit was ich glaube, denn nicht. Schließe ich schließe sich uns an. Da kommt so was von mit uns? Hm? Nur raus hier Wir können ja noch mal beim Shop vorbeischauen, ob jetzt neue Sachen da sind. Jetzt kommt sie mit uns. Ne? Sehr gut. まさかうん。ん<笑> 白藤 よろしく überhaupt dem richtigen alter え、hat sich der Gruppe の年。誰 unterwegs. Hey, na gut, weiter. Ich überlege gerade, kann man irgendwas mit dem Ring machen? Kann ich jetzt da oben in? Ich habe so das Gefühl, mit diesen Ring können wir irgendwie in diesen einen Wald hier ein paar Sachen ähm, anzünden. Weil da waren irgendwie so Büsche. Vielleicht kann man die ja irgendwie im Ring des Hexers anzünden weil wir haben ja da noch nicht alles sekunde da war ja noch so ein riesen viech irgendwie im hintergrund und ja ich gehe vielleicht mal da zurück dann hat mich jetzt nicht hochgehalten ups oh. neue sachen Nö. Ich werde neue Sachen freigeschaltet, wenn ich mehr Objekte habe oder ich nehme mal an, ne? Hey, in der Flagge Menü Gruppenführer zu wechseln? Es gibt dir kein zusätzliches Leben. Ja damit. Genauso muss das. Sehr ja, gut. Halt, ja, ich. Gut, jetzt kann ich mit allen Charakteren rumlaufen. Gut. Ritas Alter. Rita war, war もう 5 年にはなるかしらね 5年ってリタ今いくつです 15だ10歳18になりまし das klang irgendwie komisch und jemanden der jünger war aber okay <lacht> überhaupt nicht ähm, wir müssen zwar nur wir können ja mal da vorbeischauen als erstes und dann gucken wir mal ob ich in diesem Wald irgendwas machen kann Mal schauen. Oh Gott. Oh Gott. Gut, lebt ihr alle noch? Also es ist mal Tag hier. hat oder Prophezeite? ganze Spiel langsam so weitergehen. Ne? Ja, toll, so ein Poster. Ein Steckbrief. In diesem Spiel auch. Das ist wirklich ein bisschen billig. Ja, <laughs> <laughs> <laughs> から罠には気をつける <laughs> Ich Okay. Ich habe ja schon alles erkundet, also. sie haben im Shop irgendwas Neues. Muss ja immer nachgucken, ne? Hey, hier ist irgendwas Neues, glaube ich plus 1 ja jetzt habe ich meine ganzen charaktere natürlich nicht ok plus 1 rückschritt verarzten In der rüstung fange ich langsam an zu glauben geben einen nix und ne? fähigkeiten hm. wir schon alles da gelernt, ne? ja, Ich wollte sagen, das ist ja noch bei uns, ne? So, wieder was Neues zum Lernen. No, kein neues Schwert, Kette müssen wir Rita in unserem Team haben. kommen den haben wir. Großachs plus 1 nicht alles herstellen, gut. Das ist alles nicht aktuell. Ich war das mal, bis alle wieder in unserem Team sind. Muss. Flynn. Ja, warum steht es eigentlich zur Wahl, ob sie mitkommt oder nicht? Natürlich kommt sie mit. Wenn sie doch Flynn sucht. ない Du bist vergessen, dass Du das sind irgendwie die Elfen? In diesem Spiel 無茶だけはし okay. Das ist ja noch so, körper war hier unten, glaube ich, jetzt nicht mehr. Verdammt. <lacht> Einfach jemanden in die Fresse geschossen. <lacht> Boah. Mich so, so, äh, kann den auf die Fresse hauen. ここ 100年目。ユリどうでだ。 必ず oh, komm ます oh, ich gewartet. Boah, alle sind jetzt ja Hey, da links ist was. War <lacht> 私が教えてやるである。炎 では。wenn man て angegriffen wird. かもん Jetzt immer jetzt kann man einfache Angriffe von Arzt nacheinander ausführen. da kommt ja. Oh, unbegrenzt geil. ja jetzt gehen wir unsere kleine rache hier bin ich mir so leicht zu töten wie jedes mal letztes mal hier geblieben wo ist denn der eine ist gar nicht aktiviert ne? Boom. Hey Rita, schaffst du mit zu überleben? Ja, ne. Ja, gut. Jetzt du, komm her. Mehr als ein? Nö. Ich kann jetzt unendlich angreifen. Sehr geil. Das war einfach. Die Juri meint uns sehr gut gemacht, Männer. Die Hälfte von uns sind Frauen oder Mädchen 15. Also. Nein, ich habe ihn noch nicht gekauft. Nani, du, du, du, du, du, du, du, ich glaube, ich dass die irgendwie eine Chance gegen die haben. Erstelle und Carol weiter verein. Vereinigt. Wieder vereinigt. Ja jeder kleine Knie Mammonotisch, ich ein Kompliment mehr ich noch mal und ich nehme an das wird dann halt gehen wir noch mal kurz zurück und gucken, ob da die sachen verkauft werden ja, wenn die da synthetisieren können dauert ja nicht lang kommen das ist wieder an seinem Platz. So, wie du verkaufst die Sachen nicht. Gut. Plastium erst und Nähmungspulver. Hat man das hat. Äh, stärke und Ausweichen. Verhatzen, stärke Sehr gut. Und das hat kritische Abwehr, Verteidigung und Abwehr Plus. Ich habe also immer mehr, nehme ich an. Sehr gut. Oh. Das kann man nicht erstellen, Dreck. Gut, weiter ich guck mal ob ich zurück in den wald gehen kann um äh, weil ich die sträucher da irgendwie anzünden kann oder so Vielleicht dieses eine riesige viech dafür da bekämpfen müssen irgendwie nach dieser rick oder richard oder wie auch immer der hieß und wir den ob das irgendwie äh, so ein riesen monster ist das wir erledigen müssen für den da war ja irgendwie giganto monster oder irgendwie so was nehme ich an also ja, machen wir das geh weg Rita und repeat Sie hm. Hm. habe ich auch so größeren <lacht> Peter hat angst vor repeat repeat hat angst vor ist genau oh Gott. Oh. Oh. ihr besser ja, falscher knopf ist werden diesen angriff einfach laufen hat der stärker wird da wird juri denn schon wieder so wenig hp tp 7. Warte mal, Toni. Ja, nicht verwenden, nicht verwenden. muss schon sagen, in links war nehme ich so. Oh, Junge. Alter, das auf. Wie ja, mache mich mal fertig? Danke. Wow. Boah. Boah, warum habe ich gegen diese Gegner so Probleme? So ist der eine gerade vorbeigelaufen. vor ihre Angriffe sind zu langsam. Ich komme nicht, komm nicht, dazu, die anzugreifen. Stärke, Verarschen, Widerstand, Metall und kritische Abwehr. Sehr gut. konter ja nichts anderes ne vitalität verteidigung sind ganz schön geile passive fähigkeiten mit der hat wenn er mich fragt ich tue mal hier speichern, bevor ich hier weitermache. Einfach nur weil ich ein bisschen Schiss habe. Vielleicht kommen wir auch gar nicht hier weiter. Aber die Beschüsse sind ja weg oder nicht. Oder? Was das? mich dazu ja mit ihr anzugreifen. warum denn schon auf mich Was er ist einen schritt nach oben gegangen und ich komme nicht daran 104 erfahrungspunkte und diesen viechern Der gegner ist stärker geworden. So jetzt pass auf es funktioniert nicht ich bin ich hier rein schieße Nö. Okay, weiter auf zum Hafen. Ich dachte, mit dem Regen des Hexers kann man jetzt hier die Sachen verbrennen. Aber nein. War nicht mal wir die Allen, wo wir einmal hingegangen sind und uns gesagt wurde, nee, nicht da lang. Ah. ダンジョンが踏みどろうかそう。どこどう <sielly> <Aim> <sielly> <sielly> <coughs> 人 das okay, äh, Was ist denn da los? Nur ein Schritt weiter. Ja? <lacht> アスピオの魔導士 wer macht って was hä? Ehrlich magie und sowas alles ist normal aber Drachen da sieht die Grenze. Okay. 噂 Genau, Feuer hört man. Warum gehen die auf den los deswegen? Nee, den kennen wir nicht. verdammt alles läuft auf dem Ruder. Genau. So, ob die Ritter so einfach war, als wir gegen die gekämpft haben, Carol hat die Gruppe verlassen. ich möchte, nicht, dass sie möchte mich schnappen, wir wissen ja nicht, was zu danken haben. Ruhig, allem, ich wollte eigentlich nicht weiter. Oh, ja, Yuri. Und dann geht's schon direkt weiter. kann du Ich Mata, ja, Kaigo, also wieder. Warum wir dann eigentlich so? Warum erzählt denn niemanden das? さ、面倒になる前にさっさと schon wieder voll der lange Part. Wie redet sie mit diesen Dingern, als wär sie, wären sie irgendwie am Leben? Oder bild ich mir halt nur ein? Wer ist dieser anderen? 聞い<笑> okay das wird zwangsfreundschaft irgendwie klingt das so riesenkäfer egal speicherpunkt so lange wollte ich eigentlich nicht mal zu äh, zur Jury gewechselt man Au. Au. Au. Auf damit, man, da oh. ah, bist du ich. dann hm, ich Feuerbälle sofort einsetzen. Sehr gut, oh, geht doch mal weg von mir. Ey, Junge, immer auf die drei anderen Leute, die neue kämpfen, wo ich erreiche, die nicht. Und ihre Angriffe sind zu langsam gegen die. Boah, Junge, willst du mich verarschen? Oh. Duft, duft. Oh mein Gott. Der Drachenreiter. 彼にはおかしな趣味の Gamattik. <lacht> ich glaub, wieder erst eine Pause. Mal repeat steuern. What? <lacht> Billy Bali <lacht> Pollen. Oh. Ah, komm mal. Ah, 自由術に興味あんの Okay, ich hätte ehrlich gesagt einen Speicherpunkt, aber... Will wohl nicht so, ne? Oh. Oh bald ich für ihn Steuer. Ja okay, aber schon lange dabei im Kampf, ne? So jetzt gehe ich einfach ein bisschen schneller ab, so gefühl もっと悠々自転した <lacht> Ich gehe mal zurück, weil das scheint irgendwie der richtige Weg zu sein, nehme ich an. Dreck. <lacht> ich will einen Speicherpunkt finden, Part er Ehrlich gesagt. Aber ich habe ich nicht so viel Glück gerade habe ich noch gar nicht erkundigt Aber wir gehen die magischen Augen aus merke ich gerade. War schon da elf ich meine stand nur eins und Der steht gar nicht mehr auf. Ja, mit drei physischen angreifen gehen die Kämpfe auf jeden Fall schneller ja noch auf schwer oder letzte Zeit habe ich nicht mehr so ein Gefühl außer der Anfang war wirklich das Schwere im Spiel der werden als Barriere belasten ja. belasten それだけ人々の生活 franziska Schöner Name. So, dann können wir wieder Sachen hier. Zauberabwehr, cool. Hi. Nein. Äh. Na, schon wieder neue Gegner. Ne, ich hatte elf, okay. Ich habe eine einzige vertan. Äh. Alter. Alter. mein Gott. Hier ist eine Angelfirma ein, wenn ich gerade nicht gucke. Der rennt schon wieder weg. Weg. Was macht ihr eigentlich, Ja, immer fast voller AP. Dungeon ja machen, wenn wir schon dabei sind. Äh, wenn wir schon wahrscheinlich drin sind. Na, oh. <lacht> weiß ich jetzt, wo ich hin muss. Das war mal ein bisschen <lacht> mal mit ein dafür sind die dinger habe ich schon gewundert was unter den porträts sein könnte neben den bilder sind so vier also ich schon gewundert warum da nichts drin ist Und dafür ist er halt also dann sieht man wie viel Überlimit man noch hat Dreck. Ist aber ganz schön schnell füllen hat Überlimit. Ich habe fast in den Kampf einsetzen. kann man benutzen um tp wieder zu regenerieren wenn er unendlich angreifen kann sehr gut nur um sie dann wieder alle zu verbrauchen diese dauernde wegrennerei mir ein bisschen auf den Nüsse so hier wir nur hier lang gehen da so, sind wir jetzt hingegangen da sind wir hingegangen ne ne <lacht> da hast du hoffentlich dank des Lebens das Speicherpunkt na, oh. ich muss sagen, am besten war hier. Will schon wieder so einen etzten langen Part haben. Cool oh ja. Äh äh äh äh äh äh äh äh ich hoffe wir bekommen wir irgendwann mal karke die auch mehr drei angriffe einsetzen können wir ein ich glaube ich habe noch nie erzähl gespielt verzen ne gelernt gut Okay, der teilt uns nicht Dreck. So, er hat schon wieder alles gelernt. Repeat ist irgendwie lernen, er am schnellsten alles lernen. Objekt Pro Fahrarzten. So, machen wir so. Gut, dann beende ich Partie. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder, wenn wir den Rest hier erkunden und, ja. Ich bedanke mich als Zuschauer und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.